Oh, Berg Und dann werden wir gleich wieder ansehen. Es ist ein bisschen anstrengend, weil diese Deiche hier ist ja alles Flachland. Aber die Deiche sind steil. Deiche sind steil. Deiche sind steil. Moin. So, aber... Wir jetzt direkt über die Grenze. Also bevor wir jetzt über die Grenze fahren, muss ich noch mal was loswerden. Tag 4 bisher mit Abstand der Beste-Tag. Abstand der Beste-Tag. Die Qualität der Begegnung... Das habe ich selbst noch nicht erlebt und ich habe wirklich schon geile Begegnungen und ach, den ganzen Wahnsinn, den ich nicht so auf Reisen erlebe. Heute hatte ich ihn an einem Tag, also einen schönen Tag, Wunderbar, das Wetter war wahnsinnig toll, ich den ganzen Tag Rückenwind. Jetzt also, bin ich auch tatsächlich gleich in der niederländischen Grenze, Wir müssen auch durch eins Tor durch. Da ist es schon zu sehen. Wenn ich es auch wieder schaffe, werde ich... Ach ich steige nicht ab, ich steige nicht ab, ich steige nicht ab, ich steige nicht ab, ich steige nicht ab, steige nicht ab. Ich steig nicht ab. Oh, oh, oh, oh. So, hat geklappt. Ja. Erste Ländergrenze nach 333 Kilometern. Ich muss ja nur sehr begrenzten Spielraum mit meinem Kabel. Komm, wir gehen zu Fuß. Wir holen das Fahrrad später nach. So, ich glaube, ich bin genau jetzt in Niederlanden. Wahnsinn. Ja, Leute, geil. Ich hatte vorhin einen gedacht, Gedanken im Koffer, aber ich spreche so aus. Wenn ich immer groß bin, ne? genau das tun, was ich jetzt gerade tue. Es ist der Hammer. Es ist wirklich einfach der Hammer. Nur in diesem Sinne, dann viel zu Ende. Ich suche mir jetzt irgendwo einen Schlafplatz. Wir werden sehen. Ich bin total geflasht heute. So geflasht, ich kann das auch hier in glaube so, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Abo da lassen. Finde ich. Ey, da vorne ist eine Glocke, die kann man drücken. Es ja. ist das eine Glocke, das ist die Boje. Ja, dann drückt halt die Boje, jetzt ist mir auch egal.